Mann Junge, wo bleibst du denn Mann? Es ist doch schon alles so spät. Ja, hat der gnädige Herr es auch mal geschafft. Mein Gott, sorry, ich hatte noch was anderes zu tun. Ja, was denn? Ja, Menschen retten. Los geht's. Na besser ist. Ja, sie leben noch. Wir sie sind, leben noch. Wir sind wieder da. Sie leben noch. Sie leben noch? Ja, sie leben noch. Sie leben noch. Sterben nicht. nicht. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Richtig. Der allseits beliebte Andi ist jetzt am Start wieder mal mit seinem Lieblingspartner Doc Hollywood. <lacht> er ist am Start. Leute, wir können es endlich erzählen, warum wir so über... Nice, Dad. Warum wir so... Nee, es geht so. Ach so. Ja. Mal. Oh. Und dann dann, dann ah. Ja, eure Lieblingsrosenbrüder sind zurück heute mit einem super Thema äh, Bachelor in Paradise, aber unser Doc Hollywood wollte mal kurz erzählen, warum wir so unregelmäßig kamen und jetzt sind wir berechtigt dazu, rauszuhauen, warum wir eben nicht, wie Andy schon sagt, äh, nicht so regelmäßig äh, Folgen raushauen können. Ich äh, wohne momentan vor allem in Köln, wir nehmen ja gerade in Berlin auf und äh, drehe für die RTL-Serie Alles, was zählt. 19.05 Uhr bei RTL übrigens. Ähm, äh, wen, wen spielst du denn da? Äh, Spider-Man. Spider-Man? Ich spiele Spider-Man und... Ähm, was hat der vorher so gemacht? Der war vorher so eine kleine Spinne. Hm. Äh, It's und Jetzt ist aber Alles, was zählt dabei. Ja. Ähm, wir versuchen aber natürlich, wir haben euch das versprochen, äh, nach wie vor hier äh, Videos rauszuhauen. Hm. Weil man, ist, weil man ja Prioritäten setzen muss weil wir Prioritäten setzen muss ich glaube alle in Köln drehen gerade ich habe gesagt nein <lacht> <Ja>. <lacht> lass mal reden mit dem allseits beliebten Andy und hier sind wir jetzt und wir wollen auch gar nicht lange um den heißen Ball reden deswegen reden wir jetzt um über den heißen den Ball über den heißen Ball. deswegen WM wir reden heute über die WM der heiße Ball ist am Start wer glaubst du denn, gewinnt die WM ach das machen wir später okay wir reden nicht um den heißen Ball wir fangen direkt an mit Bachelor in Paradise aber bevor wir das tun abonniert unseren Kanal, äh, hinterlasst ein Like und erzählt vor allem allen Freunden. Und jetzt bei 3 geht's los. 1, 2, 4. Ja, Bachelor in Paradise, Bachelor in Paradise, S, S, S, S, S, S. S genau, S, S, ganz genau. Es ist Bachelor in Paradise und was ist bei Bachelor in Paradise das Hauptmerkmal? Dummheit? Nein, alles ist möglich im Paradies. Ach, natürlich. Hast du das noch nicht mitgekriegt, dass das so... so äh eingepflanzt wird in unser in unser Gedächtnis. <lacht> aber aber sehr, so subtil. sehr subtil und ja. unterschwellig, so man ja. merkt es eigentlich kaum. Ja. Also außer dass jeder Satz so endet. Ja. Im Paradies ist alles möglich. Nicht nur die Kandidaten sagen es, der Moderator sagt es, und wenn es der Moderator nicht sagt, die du eigentlich, ist die oft stimmt, um weißt und du eigentlich, wie der Moderator heißt? Wie findest du den Klamotten vom Moderator? Boah, kann ich nicht zu sagen. Wir waren jetzt ein Fashion-Thema hier oder was? Hatten wir auch schon. Hatten wir schon, ja. aber nicht nochmal. Ja, wir hatten schon so viel, ne? Wir hatten schon so viel. Ja, wir hatten auch schon Außer wieder. uns lieb, das wir hatten, hatten wir noch nie. <lacht> wir hatten auch schon mal Geburtstag, ne? Aber es hat keiner mitgekriegt. <lacht> <lacht> Danke übrigens. Danke, ja. Es gibt ja, Bachelor, es ja. gibt, Bachelor im, äh, es gibt ja. Bachelorette, ja, und ja. beide kollidieren jetzt und jetzt gibt es Bachelor in Paradise. Findest du, kannst du eine Abstufung zwischen den drei Dingern machen? Mhm, ist das Schlechteste von allen dreien. <lacht> Also ist das Schlechteste von allen dreien. Trotzdem finde ich ganz gut, dass man so irgendwie, das ist so eine gute recycle Format. Ja. Das -Format. Es ist, man sieht es Ist alles. unterhaltsam. Also im Gegensatz zum Sommerhaus der Stars und so finde ich das unterhaltsam. Das hast du ja nicht geguckt. Nee, deswegen ja. Aber jetzt, wo du mir neulich geschickt hast, hier, guck mal, die alte Mumie aus. <lacht> aus, aus, aus <lacht> die alte Mumie aus. Aus dem Bachelor. Äh, die, die, die soll jetzt die Bachelorette werden. So Ach, da. die Oma. Die Oma, ja. Die <lacht> alte. Ja, ja. Die mit, den mit, mit schon Sand Die schon tot ist. <lacht> <lacht> ja, das hat mich dann ein bisschen genervt. Das war mir dann ein bisschen zu viel recycelt. Es muss auch mal was Neues nachkommen. Es geht jetzt nicht, dass Schwarzarm oder die nach unten lacht, auch nochmal Bachelorette wird. Nee. Wollen wir über die aktuelle Folge reden oder wollen wir eher nochmal? Mal kurz über also wir können Annahme, wir oder? können mal rekapitulieren. Rekap rekapitulieren? Ähm, da sind ja wirklich die größten Affen drin. Ja, ich habe schon überlegt, sollen wir? <lacht> soll das ist diese Folge läuft übrigens wegen, unter wegen, explicit wegen, Lyrics. Ja, nur mal so. Wegen Marvin oder wegen wem meinst du jetzt? <lacht> Wer ist denn Marvin? <lacht> so, ähm, nee, ich habe schon überlegt, wie komme ich in dieser Folge drumherum, das böse F-Wort und das böse H-Wort. Nicht so oft zu sagen. Welches, meinst du jetzt? <lacht> f board Das mit Icken am Ende? Nee, mit Otze Achso, mit Otze. Und bei <lacht> mit ure am Ende. Ah. Will ich nicht sagen, aber es könnte durchaus passieren, dass das mal rausrutscht. Ja. oder oh, du schwitzt schon. Boah, oder? ist mir warm hier äh, drin. In diesem Studio ist äh, es so warm. Boah. Alter. Ich sage dir eins, die Dance haben Air Conditioning. Um mal jetzt hier nicht so viel zu plappern. Ja, ne? los, wir voraus. müssen jetzt mal anfangen, wer ja. ist denn bei Bachelor Paradise ja. sowieso am Start? Jeder hat natürlich wieder einen kleinen Satz zu sich gesagt. Oh ne? nein, Ja. aber muss der, schnell. Ja, der, der, der deckt sich aber nicht mit den, äh, mit den Affensätzen, den sie vorher <lacht> immer in den anderen Formaten hatten. Ja. So, ja. Aber vielleicht erinnerst du dich ja noch. Okay, hau Ähm Jeles steht bei dir als erstes. Jeles, ne? ja. Jeles. Können wir übrigens äh, abfrühstücken, ist raus. Jetzt ja? schon? Ja. Und äh, was willst du, ich verstehe diese Frau nicht. Warum ist sie in diesen Formaten drin? Ich, ich, ich sage, ich fasse jetzt mal die Sätze von jedes zusammen der ersten, wie lange war sie drin? Zwei Folgen, drei Folgen? Hm. Ja, ich bin halt so und ich finde es auch vollkommen gut, dass ich so bin. Ich, ich bereue das lieb, nicht. Ich, ich hätte auch lieber die Faust genommen. Ich bereue das noch. gar nicht. Ja. Ja. Ja, ja, das war quasi, was Jelis so gesagt hat in den Dingern. Ich finde, ich finde Jelis durch diese Art, die sie hat, sehr geheimnisvoll und würde sie ultra gerne kennenlernen. Wirklich? Ja. An dieser Stelle, wir haben doch Connections zu äh, Janina aus ja, der aktuellen Bachelorstadt. Liebe Grüße an Janina übrigens. Janina, du bist doch, ja, glaube ich, mit Jelis befreundet. Andi würde Jelis, Jelis gerne mal kennenlernen. Mhm. Ultra gerne. Gut. <lacht> Hau da mal den Satz jetzt raus. Ach, der Satz von Jelis ist so krass und interessant wie sie selbst. Sie sagt, die Männer müssen im Paradies keine Angst vor mir haben. Next. Richtig. Saskia. Saskia, ist Saskia noch drin? Guck mal, wer Saskia ist überhaupt. Du heißt. <lacht> Saskia. Ach, Saskia Azeroth. Azeroth? Von Nico Schwanz, die Ex. Ja! Ja. Die, die, die übrigens die freiwillig raus ist laut der RTL-Seite hier. Ja. Und wirklich, weil sie wirklich 100% davon überzeugt war, hm. dass sie einfach rausgehen möchte. Das war und ja, dass ja nichts ganz, mit der Rosenvergabe das, zu ja, das, war ja, das war ja ganz schön krass, dass so viele Leute gesagt haben, die hat sich mal ihr, ihr, ihr, ihre Muschi versteigert, ne? Für Würstchen ins Brötchen. Würstchen ins Brötchen? Ja, hat die versteigert. 32.000 Euro. Kannst du mir helfen? Ich möchte es einmal ja. hinkriegen. Mütze glatze. Gut. Endlich. Ja, Saskia sagt, ich hoffe oder auf den einen oder anderen Hübschen im Paradies. hat sie irgendwie nicht richtig hingekriegt, wa? Na, vor allem fanden sie sie alle nicht so hübsch, ne? Ich hasse die, ne? Ich hasse <lacht> die richtig. krass. Ich hasse die im Sommerhaus erst das, War es so eine richtige das F. habe ich ja nicht gesehen. So eine richtige F. F to the Otze? Richtig so eine richtige F to the Otze. Ich fände übrigens, wenn du bei Alles was sehr Dr. F. Finn Otze heißen würdest und dann wärst du doch der F.Otze, das hätte ich viel besser gefunden. Ich, ich wollte Dr. Albern heißen. <lacht> Weil du so viele Witze machst und albern bist? Ja. Ach. Sing Halleluja! Dann kommen wir zum super Frauenschwamm. Unser Lieblingsbulle, äh, Bulle, äh, unser Lieblings-Ex-Polizist, der jetzt Influencer ist, Philipp. Philipp. Philipp sagt, die Chancen hier, die richtige zu treffen, stehen gut. Wenn man was sucht? Ficken. Ficken. Philipp ja. ist, muss ich sagen, in der ersten Folge dachte ich, ah, don't hate the player, hate the game, der weiß, wie man spielt, ja. der weiß, wie man so Frauen aus der Reserve lockt mhm. mit so ein bisschen Frech und Stänkern und so. Aber er ist so ein Großkotz mittlerweile, ich finde ihn so arrogant, wie er da steht und, und dann, hey, du kommst jetzt mal mit, du kommst jetzt mal mit, du bist ja. jetzt mal, ein oh, ich denke, da, Das oh. hat mir auch nicht gefallen, das hat mir auch nicht gefallen. Also so übergriffig zu werden. Ja. Und er ist ganz doll traurig, weil Karina ihn nicht mehr will. Meinst du? Ja, das kleine Herzchen blutet. Wenn du an der Stelle zurückspulst und Zeitlupe machst, siehst du, wie sein Herz explodiert. Ich dachte, er ist mit Pam so glücklich. Ja. Pam finde ich übrigens sehr uninteressant und auch nicht hübsch. Kommst du zum Satz von Pam, los geht's. Ja, auf den Olli im Paradies kann ich verzichten. Dazu für alle nicht eingefleischten Fans. Oliver Sané war mal... Ist der, Bet der Sané? Ja, der ist er nicht der Sanne? Sanne? Oliver Sanne heißt er. Steht doch da. Oliver Sané. Sanne. Sanne. Sanne. Oliver, der heißt doch nicht Oliver Sanne. Der heißt, der Sanne. heißt doch nicht Oliver. Der Bachelor. Der übrigens von sich, glaube ich, immer noch glaubt, dass er der Bachelor ist. Und der schönste und beste und tollste, den es jemals gab. Ja. Ich finde ich find ihn ja im Prinzipiell nicht schlecht. Vor allem jetzt, wo Niklas äh, darin war, fand ich ja Oliver See im Nachhinein gar nicht mehr so schlecht. Aber ich, als, als Frau würde ich Oliver Sanne so ein bisschen zu struppelig finden. Findest du nicht, dass er sehr borstig aussah? Ich, glaube, der hat so sehr ich fand ihn so unsympathisch. Ja. Ist unfassbar. Es war auch so ein Typ, der. Da sind einige davon, ähm, die, die so also den Mädels direkt von Anfang an das Gefühl geben: hey, du bist meine große Liebe und wir beide sind, wir gehören ja zusammen. Aber so muss es doch eigentlich auch sein, oder? Genau, aber zwei Minuten später geht er halt zur nächsten und macht das wieder da genauso. Und aber sagt, so, musst hey, du sein, okay, so muss es eigentlich auch sein, Und sagt: hey, wieso? Ich will doch nur Leute hier kennenlernen. Und so, nee, du bist was ganz Besonderes. Ey, das ist das Spiel, das ist das Spiel, das ist das Spiel. Kriege ich eine Rose von dir? Ja, okay. Eine Rose geholt. Ein, nach der Rosenvergabe zur nächsten. Dreckige Nummer. Aber komm, wir müssen hier ein bisschen, wir haben keine Zeit. Nach uns kommt Schlag den Star. Ja, Oliver, Oliver sagt, vielleicht habe ich äh, beim ersten Mal eine übersehen. Könnte sein. Meint er, mit Würstchen ins Brötchen hat er eine vergessen? oder? War der so ein Stecher? Keine Ahnung. Ich Hand. glaube, er war ein richtiger... Äh, ist da nicht der richtige ist Bachelor. Ein Flötenfranz ist, ja, ist ein Flötenfranz. Ist nicht der richtige Bachelor. Oliver, wenn du das hier guckst, du bist einfach nicht der richtige Bachelor. Nee. Du bist nicht in der gleichen Liga wie Paul Janke zum Beispiel. Attraktive Frau Lina, kannst sich dich noch erinnern an, äh, ich glaube, du bist transgender. Ist doch das, das meine Meinung dazu. Ach, die ist in der ersten Folge rausgeflogen? Ja. Ja. Wie kann denn, irgendwas stimmt nicht, mit der stinkt die, meinst du oder so? Wie kann die denn immer rausfinden, die sieht doch gut aus? Die aber aber, aber ich strahlt halt eine mega Arroganz aus, glaube ich. Findest du nicht? Ist böse? Ist doch, ist, doch, ist doch okay, wenn ich das sage, dass du wie transgender <lacht> bist. So, Aber glaubst du, die ist, glaubst du, die ist so? Glaubst du, die ich glaube, die, die, glaub, die ist böse. Die ist böse? Ja. Apropos böse, was sagst du zu Johannes, unser Lieblingsjachtverkäufer? Johannes hat, Johannes denkt, glaube ich auch, er ist der geilste Mann auf der ganzen Welt. Meinst Und, du? Ja, Johannes. Ich finde ihn find gar nicht so schlecht. Nee, Johannes denkt, er ist der geilste. Hat mit Karina, auch Carina ist eine ganz arme Seele. Mein, ähm, mein, mein Bruder von einer anderen Mutter. Brother from another mother, hat sie zu ihm gesagt, ne? Ach, ich meine gar nicht Karina. Karina ist auch eine arme Seele. Wer ist denn hier, die nach unten lacht? Die nach unten lacht, Svenja. Svenja ist eine arme Seele. Ähm, nee. hat, er, hat, er, hat er schön. Hat er sch ist die eine. Ja, ja, nach unten lacht. Nach unten lacht nach unten lacht nach unten lacht. Ach, ich würde die alle so gerne meinen Arm nehmen. Echt? Wirklich? Ich möchte ihnen Liebe schenken. Im Sven Sinne von Svenja. wirklich Svenja. allen. Nee, nicht allen. Kör körperliche Liebe? Oder? Nein. Wie meinst du? Nein. Nein, so, nein, nein, nein. Ärztliche Liebe. <lacht> So, so. Liebe, ich bringe euch Liebe, ja. wie Mr. Burns. Wie Mr. Burns, ja, die tut mir auch leid. Ne? So, also jedenfalls... Er hat sie ähm, jetzt absolviert, wolltest du sagen. Ja, Johannes hat ja, sie hat geklammert, hat ja aber auch klar gesagt, ho ab, Mann, so. Und dann hat er keine Rose gekriegt, damit hat er nicht gerechnet. Er hat gedacht, er ist der geilste der Welt. Also ich stehe auch total auf Ehrlichkeit, ja, aber warum hat er mit der Ansage nicht bis nach der Rosenvergabe gewartet? <lacht> Ja, warum, warum? Ach so, Warum hat er hier nicht gesagt, ich liebe dich über alles und nach der Sendung heiraten wir und dann wäre er für immer drin geblieben. Die Taktik ist, dass ich mir keine zurechtlege. Ah. Sagt Johannes. Evelin, ich werde gute Laune ins Paradies bringen. Wer ist Evelin? Evelin Bodecki. Ach! Die kennt dich doch. Wir sind Freunde. Ja. Ähm, Evelin ist. Ach, Evelin, ich finde so, Evelin steht außer Konkurrenz, so, ne? Ja. Zumindest die hat sich eine gute, eine gute Partie da gesichert ja. mit äh, Dominiko. Ja, wir ähm, haben tiefgründige Gespräche, führen sie abends. Das, das möchte ich wirklich wissen. Was? Also, die machen ja keinen Sex. Nee. Was machen die? Das, ich glaube, die sind wirklich. Was machen die? Geisteszustand wirklich von Kindern. Die spielen, die sind lustig, Ach, die ja, necken sich. Ja, aber ja. Da, da ist, das ist total wie so zwei kleine Kinder, die miteinander spielen. So ist total süß. Ist total süß. Da wird das ist eine schöne Vorstellung. Das ist eine schöne Vorstellung. Evelyn ist aber nicht gänzlich unsympathisch. Nein, habe ich ja nur gesagt. Nee, Dominico ja auch nicht. Nee, Domenico auch Domenico nicht. Dominico hat sehr viel Stolz. Ja. Das ist sein Motto. Hat auch eine geile Ansage was Ich will keine Rose von dir, lass mich in Ruhe, geh weg. Ja, Na, danke, dass du mir die Rose gegeben hast. Dann, dann hat sie auf ihm geschlafen, als er ihr das gesagt ja. hat. Das war ein bisschen süß, ne? Das war süß. Ja, es ja. sind zwei kleine süße Kinder, ja. ja. Wie findest du diesen Christian, der noch da drin ist, dieser eine blonde mit den kurzen Haaren aus der. Aus der, der, der Bachelor gewonnen, Bachelorette gewonnen hat, ja. ne? In Österreich. Er hat gewonnen ja Er hat's gewonnen Ach, ich finde den gar nicht so unsympathisch oder Echt? ich finde den so ja, ich mag ihn ja, überhaupt nicht ja. der, der, der, der weiß ich nicht ich mochte den nicht so ja. ich mochte den nicht so und der mag dich bestimmt auch nicht so wie ich ja. dich auch nicht mag Caroline Caroline ist raus Caro war die die die Oliver Sane am Ende abserviert Oh, es ist auch ein armer trauriger Mensch. Findest du? Ach komm, ja, wir müssen jetzt mal so ein bisschen, ja, ich meine, weil wir haben uns vorgenommen, die ja. Folge wird nur 5 Minuten, würde es doch 5 Stunden. Aber ja. oh. oh, wie sie ihn noch geliebt hat und wie sie ihn noch nicht drüber hinweg es war so unangenehm. Und ich denke, obwohl, ja, obwohl ihr Motto ist mit 25 denkt sie ganz anders als mit 21. Ja, sie noch hat sich mal jetzt, ja. nee, hat sie zurückentwickelt. Sie, sie sah halt auch von der Körperhaltung so ein bisschen. Oh, es war ganz unangenehm. So wie sie ihn. Ja, ich frage mich sowieso in dieser ey, warum Sendung. Warum hast du mir damals die Rose nicht gegeben? ja? Finde ich voll scheiße. Ja, genau. Ja, und du, und du wirklich, und du flirtest, du flirtest hier mit allen anderen und du sagst sowieso allen das. Sag mal was Nettes, irgendwas. Du bist voll. Ja. Ne? Es, ist so, es ist so, Frauen da draußen, wenn ihr das guckt und wenn ihr so seid, was ist los mit euch? Ja, macht es nicht. Macht es nicht! Macht es nicht, man ist so nötig? offensichtlich, wie die Typen spielen. Ich Muss auch sagen, ich glaube, da sind einige Frauen drin, die wirklich eine ernsthafte Liebe suchen und ja. da ist kein Typ drin, außer Paul Janke. Der, also alle anderen wollen einfach nur Würstchen ins, ja. Mann, Würstchen ins Brötchen machen. Ja. ja. Aber jetzt kommen wir zu jemand, der vielleicht doch die wahre Liebe sucht und das ist unser allseits beliebter Karina Schwarzarm, haben wir sie immer genannt. Unser allseits beliebter Schwarzarm. Karina. Unser allseits beliebter Karina Schwarzarm. Äh, ja. <lacht> Äh, ja. Yeah. Wie kann das sein, dass alle Typen die haben wollen? Ich finde die. Weiß ich auch nicht. Weißt du auch nicht, ne? Weiß nicht warum. Weiß ich auch nicht. Nee. <lacht> keine, keine Ahnung. Ahnung. Was ist mit Carina ich habe wirklich keine Ahnung. Die hat eine gute Ausstrahlung. Mhm. <lacht> aber, aber sonst, ähm, äh, nee, also Karina geht bei mir überhaupt nicht, ne? Nee. Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, Karina ist so eine, die gibt einfach jedem Typen, glaube ich, das Gefühl, dass. Würstchen ins Brötchen gemacht werden darf. Ja. Und, ähm, und das zieht halt bei, gerade bei den äh, mm. Typen da drin. Aber sie ist so eiskalt. ne Sie hat es so genossen, die Rosenbrüder da auseinander zu Das hat sie total genossen. Die Rosenbrüder. ist auch eine schöne... schöne wir sollten, warum haben wir unseren Kanal eigentlich nicht die Rosenbrüder genannt? So schlau waren wir nicht. Oder, oder irgendwas anderes. So. so eine Männergruppe, die sich einen eigenen Namen gibt. Die Brüder der Rosen oder so. Ja, oder die die Schönen die Schönen die schön, die, schön, die, schön. die Brüder der Schönen Schöne Brüder ja. Müssen wir mal gucken, ob das noch frei ist Vielleicht ja, ja dann wir wenn ihr das Ideen an. habt äh, kommentiert ihr drunter, irgendeinen Namen brauchen wir irgendwas ja. mit Brüder und Rosen und Schön und ja und, beauty und und so. Hot, Sexy ja. ähm, Awesome Alles was uns halt charakterisiert <lacht> Bloß nichts mit intelligent und sympathisch Ela. Mich kann man gut mit Charakter beeindrucken. Und mit Charakter meint sie eine volle Brieftasche oder sowas. Ja, ja. Gut. Ja. Alles gesagt. Ja. Michi ist jetzt drin, der hübsche. Ja, okay, findest du? Nee. Gut. Finde ich nicht. Warte mal. Hat Körper. Ja. Hat Körper, hat so ein Ding mit den Augen. Ja. Und hat natürlich was mit deiner Lieblingsfreundin. Mit deiner allerlieblingsfreundin Viola. Wie findest du denn Viola? Toll. Findest du, sollte mal eine Rolle bei Alles, was zählt, kriegen? Ja, zwei. <lacht> nee, soll sie nicht, weil, weil ich möchte im echten Leben Viola mal kennenlernen. Ja? Ja, Viola, wenn du das hier schaust. Oder Janina. Wollen wir Janina fragen, ob sie Viola kennt? Kennst du wahrscheinlich nicht. Mhm. Viola, melde dich doch mal bitte bei Christopher Kohn. Und ähm, der hat richtig Bock auf dich. Ähm, der steht total auf deine natürliche Art und möchte gerne mal deine wunderschönen Lippen küssen. Hast du mir auch geschrieben, oder? Mhm. mhm. Ja, und dann kommen wir zu meinem absoluten Highlight, Niklas. Oh, oh, oh, oh ich, da könnte ich eine Folge drüber machen. Über Niklas? Ja. Da könnte ich ein Wort drüber sagen oder ein Geräusch, dann so würdest du es sofort verstehen Das heißt, ja, Niklas. Niklas ist jetzt drin, Mann, was ist das für ein toller Typ, Richtig oder? Richtig geil. Wie findest du dann seine neuen Tattoos? Richtig gut. Du, ich finde, das Gesicht ist noch besser. Weißt frei, du, wie das für mich aussieht? Das sieht für mich aus wie wenn äh, dritte Klasse kriege Krakel. Hm. Der dritte, äh, drittes Lebensjahr kriege Krakel. Weißt du, was ganz schlimmes? Weißt du, was ganz schlimm ist? Niklas hat ja so seine, der hat ja eine Background-Story, ne? Der ja, hat ja hat wirklich ja. eine eigene Background-Story. Der war ja mal dick und unsicher und jetzt ist er ja schlank und, und unsicher. Und super confident. Und super confident und weißt du, ich, ich wünschte da würde einer reinkommen und würde sagen, hey, ich war früher mal dick und, und jetzt sehe ich gut aus und ich bin aber ein cooler Typ dadurch geworden, mhm. weil ich ja weiß, wie uncool das ist, wenn man nicht so gemocht und... Haben äh, sie mich äh, aber nicht haben. gefragt. Haben sie mich nicht <lacht> gefragt, nee. Und, und er ist so ein Ekeltyp, Mann. Und das Krasse ist, ja, egal wie viel er sich tätowiert, egal wie viel er trainiert, egal was für Hipster-Fucking-Drecksklamotten er anzieht, er ist ein hässlicher Vogel, Mann. Er ist ein hässlicher Vogel. Und dann beschwert er sich ja auf den ganzen Social Media so, ja, die Frauen bieten mir immer nur Sex an. waren keine Frau bietet ihm Sex an, Mann. Doch. Keine Frau bietet ihm Doch. irgendwas an, Mann. Ich, ich habe es jetzt gelesen, er, er beschwert sich, dass die Frauen immer nur Sex anbieten. Und er sagt, er möchte unbedingt mal eine feste Freundin haben. Er ist halt ein tiefgründiger Typ. Was hat nicht, eigentlich Jessica Paschka noch den Gutschein? Genau, das wollte ich ja halt sagen. Der, meinst du, Jessica Paschka hat den Gutschein für die Reise nach Rom eingetauscht? Jessica, ich weiß, du guckst immer zu... Sag doch mal, hast du den Gutschein von äh, Michi, äh, nee, Niklas, Niklas ähm, äh, eingetauscht? Wenn ja, warum? Du wolltest nochmal über Niklas sagen, wie schön du ihn findest. <lacht> ich, fand, fand, fand ich sehr inspirierend, ne? Ja. Vor allem auch mit nee, warte mal, und warte mal, wirklich jetzt mal, ohne Scheiß. Ja. Was ist los mit dem? Was ist los? Mit dem? Mann, ey, Aber guck was mal. ist los? Wieso, wie, wieso, wieso, wieso, wieso, wieso findet der sich geil, nicht, weil er immer nur Sexangebote kriegt. Und dann sagen hier seine... Es gibt ständig E-Mails, wo er sagt, hier in deiner Umgebung sind Frauen. <lacht> <lacht> Lernen die doch Echt, lock dich ein für 50 Euro im Monat, <lacht> sagen wie die sehr heißen. Ja. Nein, und dann seine Dosenbrüder da sagen dann auch noch, ja, der kommt ja bei den Mädels so an mit, seinem, mit seiner emotionalen Art und mit seinem Witz. Was für eine emotionale Art, was für ein Witz, Mann. Nein, man muss, man muss auch mal das Kind beim Namen nennen. So, ein so schlimm. ja. Also, Niklas ist schon. Nein, Karte. hör doch auf! Du hast mir doch neulich ein Foto geschickt, wo du über sein Gesicht hier irgendwelche Sachen gemalt hast und gesagt hast, wie hässlich der Vogel ist. Ja, hab ich. Ja, siehst du? Ja, hab ich. Hab und jetzt bist du ja wieder die Schweiz oder was? Nein! Ich, ich kann Niklas überhaupt nicht ab. Ja. ja. Ich verstehe auch nicht, wie er es, wie, wie, woher das, er das Selbstbewusstsein äh, hat. Ich glaube, es ist alles gespielt. Ich glaube, der weint zu Hause, ne? Ich war weine auch zu Hause. Ja, ich auch. Also, sind wir irgendwie verbunden mit dem? Ich will überhaupt nicht mit dem verbunden Bin sein. ich aber. Vielleicht bin ich auch einfach nur verliebt und eifersüchtig. Mit Niklas. Nee, nicht mit Niklas. In Niklas verliebt und eifersüchtig wegen den anderen. Ja, ja jetzt sind wir aber hier beim, beim Super-Lover, äh, der ja zu so viele Tussis hat. Äh, Sebastian. Was sagst du denn zu dem? Den kennst du auch noch, oder? Fang du mal an, bitte. Sebastian. Sebastian ist ein sympathischer Typ. Findet er hat einen guten Style mit dem Bart und so und den Haaren so zur Seite. Könnte man sich überlegen, ob man da ein bisschen in die Richtung geht. Ja, vom Buddy her äh, bin ich auch fast dran. <lacht> Ja. Aber allerdings äh, rettungsringtechnisch nicht so? Nee, du bist sportlicher. Ich bin sportlicher. Natürlich. <lacht> Natürlich. Also, so, so, so mich gehen zu lassen wie der, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Sag mal was. Nee. Warum nicht? Hast du nicht? Nee, ja, er ist nee. Teil der Rosenbrüder. Mann, er ist ein richtig gut aussehender Typ. Wir ja? haben einen Körper, wo ich sagen würde. Ey. Also jetzt mal ganz. Also ich gehe jetzt mal nicht von mir aus. Ja. ja. Findest du seinen Körper wirklich gut? Jetzt mal ohne Scheiße. Äh, Findest du seinen Körper gut? Das äh, ist schon krass. Also find kann, ich, ich finde, ich finde seinen Körper okay bis unter die Brust, aber danach wird mir das alles zu feminin. Das ist mir ja, zu dünn. Ja, er ist eher zu dünn, finde ich auch. Ich finde auch er ist zu dünn. Aber er kann schon, also er kann schon irgendwie Superhelden spielen oder so. Also irgend so ja, einen, irgendein Meister Dumm oder, oder so. der sich dumm oder so. Ja. Oder oder oder, Dalsim oder sowas aus Fall <lacht> oh, okay. nee, ja. ähm, Yoga Flame. Yoga Flame. Nice. Nee, Mann, das ist, ähm, ich glaube, diese, diese sympathische Art, die ich ihm auch nicht absprechen kann, ist aber gespielt. Oh. Weil, weil ich finde, seine, weißt du, seine Taten zeigen einfach, dass er nicht so der Coolste ist. Weil, genau. weil das mit Viola war uncool... Dann, dann hier Karina mal wollen. Dann hm. dieses. Ich meine, das sagt ihm ja hat ihm Paul Janke auch in der, in der Vorschau gesagt, Alter, da kommt jetzt eine neue rein. Und das ist die sechste, die er Aber, klar aber macht. die hat anscheinend schon was mit ihm gemacht. Ja, naja, Und jetzt ist, wird irgendwie wahrscheinlich rausgeschmissen, weil RTL. Nee, äh, er so hat sogar auch eine Freundin. Freundin oder so. Ich glaube, er wird nicht rausgeschmissen, weil er natürlich sagt, nein, ich habe keine Freundin. Das ist schon vorbei. Ist kurz voll getrennt worden und so. Nein, aber. Er macht halt unsympathische Aktionen und das, das geht gar nicht. Und deswegen finde ich ihn eklig mittlerweile. Ich finde ihn richtig, richtig eklig mittlerweile. Richtig eklig nicht. Mich wundert, dass er immer so Socken anhat bei so einer Hitze. Hm. Das ist mir aufgefallen hm. übrigens. Ich glaube, der hat irgendwie so eine komischen Zehen. Muss man, muss, man muss man mal weiterhin beobachten. <lacht> <lacht> ja, also ich werde, werde mir seine Füße noch mal, mal gucken. Dann recherchieren wir nochmal. Ja, ich werde nochmal recherchieren. Und deswegen mal gucken. Ich glaube, das Ding bei, bei der Bachelorette hat ihm nicht gut getan. Weil da mochten wir ihn ja und ich glaube, dadurch ist er bekannt geworden, dadurch haben, hat er viele Mädels reihenweise flachgelegt, oh. ähm, viele Komplimente gekriegt, ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen PR-Geld gekriegt oder sowas. Ja. Und jetzt denkt er wahrscheinlich wirklich, er kann alle haben und klar machen und jetzt ist er ein dreckiger Wichser geworden. What? Ähm, es ist einfach so. Okay, krasse, krasse Einschätzung von einem Profi aus der Szene. Ja. Ich weiß, wie es ist, wenn man Wichser wird. Moderiere gerade mit einem. Wow. Wow, jetzt mal ohne Scheiß, bin ich zu weit gegangen, okay? Bist nicht zu so weit gegangen, <lacht> ist alles okay. <lacht> Sebastian, sag mal, wenn du Teil der Rosenbrüder wärst und dazu stoßen würdest... Ich wusste so ein, eine Sache... Oh, Alter, eine ist der Junge, der sich für diese Frage seit tausend Jahren stellt... Eine Sache, ich sehe, wie du anfängst zu schwitzen. Ich schwitze, du fasst mir die ganze Zeit auf den Arm... Das hat eine erotische Stimmung hier gerade. So, weißt du, was mich Jetzt das erinnert? neben Ernst. Ja, weißt du, was mich das erinnert? An die Szene von... An die Sauna, als wir letzte Woche in der Sauna waren. Richtig, nein. nein. An die Szene, die wir in Titanic gedreht haben, wo du am Ende dann an das Fenster so fasst und dann das so... Weißt du noch, das war toll. War richtig schön. Aber es hat was ganz Erotisches hier und ich kann nicht... Ich, ich kann ja. ich kann mich nicht von... Ich finde diese Ausführung auch wunderschön, wenn wir auch die ganze Zeit auf die Uhr gucken. Finde ich schön, dass du das nochmal so ausgiebig erklärst. <lacht> Wenn ich da als Typ reingehen würde oder du, hm. die könnten mit uns da nichts anfangen. Keine der Frauen da Meinst drin du? könnten, die nein, weil, die, weil wir kommen da nicht rein und sagen, boah hat der einen geilen Typ, äh, hat der einen geilen Körper, ja, haben wir irgendwie nicht. Zumindest nicht so wie die da. Wir sind extrem heiß und sexy, aber ja. wir, sind, wir sind halt nicht so wie die da. Also der erste Impuls ist schon mal, hm. ist ja normal Dann reden oh, wir. Boah, Marina gestern oder vorgestern oder oh, vor Wann auch immer, das hier geguckt wird. Als, sie meine so, als Jörg reinkam, oh der, nee, der ist total hässlich und untrainiert, den möchte ich nicht. Und bei Niklas sagt sie so, ja, der ist ein cooler Typ. Ja, so, genau. genau richtig. So. Wir kommen da rein. Oh, ich wollte gerade das F-Wort sagen. Fußball. Richtig. Genau. Sie kommt da, also wir, wir kommen da rein, erster Impuls ist bei den allen, okay. Dann reden wir mit denen, wir, wir machen unsere Witze, wir merken, dass keiner reagiert. Wir würden nach 20 Minuten in der Ecke sitzen und weinen. Yeah. Wirklich, wir werden nach 20 Minuten, ich möchte dieses Camp verlassen. Ich, ich, ich würde dich wirklich gerne in diesem Format sehen. Ich dich auch. Ich möchte ich, ich gerne, dass dich, du da sitzt. Ich möchte, dass du da sitzt. Ich sage dir eins, und ich meine das wirklich ernst. Hör doch auf gegen Mikro <lacht> Ich sage dir eins. Du hast ja Connections zu RTL. Ja. Bachelor in Paradise. Aber ich glaube, es geht halt nicht. Wir müssen halt vorher bei der Bachelorette drin gewesen sein. Ja. Sollte drin es, gewesen sein? Also bei der Sendung. <lacht> bei der Sendung. Ja. Sollte es jemals sowas, sollte es die Möglichkeit geben, Green Cards bei Bachelor in Paradise zu kriegen. Ja, ich will, für, dass für, wir für beide... Für einen normalen Menschen. Ich möchte, nee, wir beide. Ich okay. möchte mit dir da reingehen. Und ich möchte, ich möchte aber, dass die anderen Kandidaten genauso sind, wie sie jetzt sind. Ja. Ich möchte gucken, was passiert. Ich würde das so gerne machen. Dafür, ich mache, da, ich mache das. Ich möchte das machen. Du würdest das machen, ich, ja. ich möchte das machen. Wie oft, Weil, glaubst du, würdest du denken, ist das dein Ernst? Immer. <lacht> Immer. Wenn einer kommt und sagt, guten Morgen, würde ich schon denken. Ja, die sagen ja nicht guten Morgen. Die sagen ja... Morgen. Und dann kommt einer, und was hast du heute Morgen schon gemacht? Ich und Speck und so gegessen. Und du... War oh gerade vier Stunden joggen. Ja, war, ich habe gerade meinen Rekord gebrochen. Ja. 750 Liegestütze habe ich ja. gemacht. Paul Janke. Flicky, flicky. DJ, ne? Ah ne, der Urbachelor Paul Janke. Der Urbachelor, ey guter Typ, Mann. guter typ. typ. Und das ist das Krasse ja, für alle, die da jetzt zugucken und sagen, ihr seid ja nur neidisch, ihr seid Hater, nein, nein, nein, nein, nein. Obwohl ich Viola nicht mag, habe ich gesagt, sie tat mir leid und Mensch armes Mädchen. Äh, auch auch auch Karina und nee, Carina nicht. Aber, aber Andere. Paul Janke hat so eine gewisse Natürlichkeit noch so, ja? Ich finde auch, dass sein Körper nicht so dieses. Äh, Na, da, ist schon doch Er hat einen super Körper, ja, aber, aber er sieht noch, er sieht nicht aus, als ob er nur sich um diesen Körper kümmert, so wie äh, der Polizist. Ich muss kurz meine Fingernägel ja, der Polizist, der kann auch immer Fingernägel. Boah. Weißt du noch, wen ich meine mit dem Polizisten? Flippi. Mit den blauen Augen? Philipp. Frodo? Polizisten Frodo? <lacht> ich glaube, Paul Jank ist ein cooler Typ. Und ich finde das auch total sympathisch, dass er sagt ich habe die Mitleidsrose gekriegt. Ja, das die, macht ihn so toll. Die nehme ich trotzdem. Und die nehme ich jetzt ja auch genommen. Ja. Ich glaube, ich wäre nämlich auch der Typ, der, wenn er eine Rose kriegt, kriegt er Mitleidsrosen, weil alle anderen Typen schon irgendwie weg sind. Und dann so, ach komm, der hat mal einen lustigen Spruch gemacht und der Kleine, komm, nimm ja. mal. Ja, also, hundertprozentig. Ich würde, ich würde... Ich, würde, ich, ich meine, würde so bist du bis jetzt durchs Leben gekommen. Genau. Ja? Also. Wieso? Also, der Kleine und Mitleidsrosen und... oder nicht? Verstehe ich nicht. Das kann auch bis ins Gehirn reingehen. <lacht> Aber dein Gehirn ist ganz klein, das ist schwer zu treffen. Ne? Da ist es. <lacht> nee, ja, Paul Janke, bin ich auf jeden Fall absolut auf deiner Seite. Ist, ein, ist, ein, ist ein, der Einzige, der so ein Patsch rüberkommt. Genau. Und ich fand auch, und der dass auch er ein, ein normal ist. Ja, und seine Rosenspeech ist auch professionell. Ist gut. Jeder ist gut. angesprochen. Bam, bam, bam, bam, bam. Du bist, du, du bist so du, du bist gut. Du. Und du kriegst die Rose. So gut. gut. Ja, und da kann Oliver Sané sich nochmal eine Scheibe von abstellen. Dann kommt er vielleicht. Der noch heißt noch ein... nicht Oliver. Heißt Oliver. Oliver, <lacht> Oliver Sané? <lacht> ja, keine Ahnung. Der spielt übrigens auch bei der Fußballmeisterschaft mit, ne? Ja, in dem Sinne. Ähm, Super. Würdeliste. Ganz schnell. Oh, Würdeliste. Aber nur noch von denen, die drin sind. Ja. Karina Schwarzarm. Nein. Auf keinen Fall. Ich hasse die. Würde. Boah. <lacht> Ela. Ela, nein. Nein. Evelyn. Ja. Würde. Ähm, Janika. Sah ganz okay aus, ja. Ja, dann sage ich mal, um Gleichstand zu machen, nein. Hm. Ähm, Machst jetzt ein paar to get, ja. <lacht> Pamela. <lacht> nee. Ja, du, ja, ich weiß. Du schreibst die ganze Zeit oh, guck die beiden, die sind <lacht> <lacht> Jesus ja süß! Ich find die toll! Warum findest du die nicht? Ich, das weiß nicht? Die, die, die, ich weiß nicht, was du an der findest. Das ist doch ja nicht wahr! Doch! Du, guck mal, die denke ganz süß! Guck doch mal genau hin! Ich sag so nee, für dich nicht. Ich find ah! Gut. So würde ich, so würdest du, so stellst du dir meine Stimme vor, wenn ich schreibe, ja? Ja. So höre ich immer deine Sätze. Tschüss, tschüss, süß! Also, ich sage jetzt einfach mal man würde. Okay. Ja, nee. ja, doch. Nee, gut, okay. Doch. Ja, ja, ja. So, ich habe einen mehr. Svenja. Svenja, ja, weil sie irgendwie. Also ich mochte sie ja sonst nicht, aber jetzt tut sie mir irgendwie leid langsam. Okay. Ich, wür, ich würde sie ein bisschen klammern lassen einen Tag. <lacht> Gut, würde nicht. Unentschieden. Ähm, Viola. Nee, auf keinen Fall. Würde auch nicht. Nee. Auch jetzt nicht mit den Lippen, ne? <lacht> Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Ich habe drauf gewartet, warum du es nicht ansprichst. Habe ich schon. Hab ich hab ich ja, du hast nochmal kurz Lippen erwähnt. Ja okay. ja, okay, unentschieden beim Würdespiel. Geil, Alter fühlst du dich da raus schlecht ich fühle mich richtig eklig so das war unser Thema zum Bachelor in Paradise die Folge ist glaube ich 34 Jahre gegangen wollen wir noch machen alles was letzte Woche wirklich wichtig war und wozu wir unsere Meinung sagen wollen AWL msw oder alles was letzten Monat wirklich wichtig war wollen wir das mal kurz machen oder was nicht machen? machen wir kurz Hey, wir haben gar nicht über den ESC reden können weil du nicht da warst Mann, hast du aber geguckt ESC? hab ich geguckt Deutschland stark repräsentiert ja. von Michael Schulte, geiler Auftritt, geiler Song, geil gesungen, geile ja. Bühnenschau endlich mal, nice. Nice, ja auch mit äh, Eutlein Eu ein bisschen äh, Tränen drin und so ja. und kam auch in ganz Europa gut an, wir haben von überall Punkte gekriegt, ja. selbst von unseren Nachbarn, ja. die uns sonst nicht so lieben traditionell, ja. ähm, fand ich sehr gut, ich höre das Lied im Radio, es nervt mich nicht, ähm, alles gut. Guter, äh, guter Auftritt, aber grundsätzlich schwacher ESC, muss ich sagen. Ganz schwacher ESC, ganz schlechte Show. Ganz überhaupt nicht. Ey, jemanden. moderationsmäßig unterirdisch. Also da sind wir andere Knaller gewöhnt. Moncel Malö also in Schweden. Ja. Stefan Raab, Anke Engelke in Deutschland äh, das war da. Es, nice. es war quasi Paul Janke, Oliver Niveau. unter Unterschied. Oliver! Ähm, wo wir schon bei schlechten Liedern sind, ähm, kommen wir zu DSDS. Wie findest du den Gewinnersong von Marie? Wir waren ja eine DSDS-Folge gemacht. Unsere geheime Liste war mal wieder on fleek. Bruder muss los, richtig schwach daneben, <lacht> würde ich sagen. Ja, warum? Warum war das so? Sie also ich, ich, ich hat einfach kein, kein Lied von Xavier Du gesungen. Nee. Ähm, die NBA Finals sind gerade 1 zu 0 derzeit für die Cleveland Cavaliers. Ach nein, da war J.R. Smith am Start für die Golden State Warriors. Äh, er verdient kann... 14 Millionen und weiß nicht, wie viel es im Finale steht. Kann noch mal passieren. Er verdient 14 Millionen und weiß nicht, wie viel es steht in einem Spiel, wo er Schmidt spielt. Er Schmidt spielt, da. <lacht> Hast du Let's Dance äh, verfolgt? Nee, gar nicht mehr. Nach unserer Folge bin ich ausgestiegen. Ach so, ähm, Bela ja. ist raus. Dein Beda Kollege raus. bei Alles, was Z... Ja. Äh, alles, was Z... Alles was z, hm. alles, was z, ja. Es ähm, ist, ist raus. Ähm, ja. hat Probleme mit seinem Bein gehabt. Ich ja. dachte, deswegen bist du da eingestellt worden als Arzt, damit du ihm ein bisschen äh, wieder das anschraubst. Ja, das ist jetzt schon wieder Spoiler. Schön. Ah. Royal Reading. Hast du die Royal Reading geguckt? Habe ich sogar geguckt. Ich fand es erstaunlich, wie pünktlich alles war. Die haben gesagt, um eins kommt die Queen, die war um eins da. Nicht schlecht. Ich dachte, die kommt mit der Kutsche, ist mit dem Rolls Royce gekommen. Wie findest du Meghan Markle? Hm. Heißt die jetzt eigentlich Meghan, wie heißt denn der? Harry, Harry Prince. Äh, Harry. Windsor, oder? Charles Barclay, Nee, ist wieder Basketball. Wie heißen die da mit Nahnamen? Windsor. Heißen die so? Winston. Windsor von, von Ghostbusters. Von, von, von Buckingham Palace. Heiß die die heißt Buckingham. Die heißt nicht Buckingham. Klar, heißt die, die Buckingham. Also Meghan Buckingham. Wie findest Meghan, du die? Heißt die Meghan Windsor? Ich hab keine Ahnung. Wie heißt Mengen Markel? Ich finde, wir reden schon viel zu lange über die Royal Wedding. Warum? Hast du es nicht geguckt? Es war voll schön mit dem Schleier und dann war er König und... Jo, Bruder muss los. Kommen wir zum nächsten einschlafenden Thema. Bibi ist schwanger! Oh, endlich. Ich war nicht. Uah, Uah, Bibi ist schwanger! Warst du es? Möchte ich nicht drüber reden. Ja, siehst du? Du kommst in die engere Auswahl, ne? Na, so eng war das gar nicht. <lacht> Dann der Kinosommer hat gestartet, Mann, wie geil, geile Filme im Kino. Hast du alle geguckt? Avengers, Deadpool 2 und, äh... Solo! Solo? Zwei von dreien habe ich gesehen. Ich auch. Und ich habe nicht... Star Wars nee, ist krass, dass man nicht ins Solo reingehen will, ähm, obwohl es ein Star Wars Ding ist, ne? Es ist Star Wars und ich habe keine Lust drauf. Jurassic World 4 kommt jetzt bald. 9, ja. 33, 2 offiziell. Ich weiß es doch auch nicht. Mit Chris Pratt, mit der Chris Pratt. Chris Pratt, Chris Pratt, Chris Pratt, Chris Pratt äh, gucke ich gerne, gucke ich gerne. Äh, aber aber, aber ich, ich weiß nicht, das ist mir dann zu, Der. Der. Dieser. dieser Velociraptor Blue, ist mir zu menschlich geworden. Ja. Somit komm noch mit und so. Ja. Ich habe auch den Trailer jetzt bei Deadpool 2 in der Vorschau gesehen und denke mir so, die zeigen schon ganz schön viel. Sie haben halt wieder so ein Dino erschaffen. Nee, glaub ne? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass sie das jetzt zeigen. Ich glaube, das ist ein Aus. Oder oh, muss los, und wenn du wieder alles besser weißt. Ja, also es ist so, dass äh, da nur eine Szene gezeigt und das ein bisschen aufgebaut wird. Kommen Sie so mal wieder rein. Sehr gut. Herr Doktor? <lacht> machen Sie sich mal frei <lacht> unten rum. Ja, äh, wie fandst du Avengers und Deadpool? Ey, spoiler? Na kann man jetzt gar nicht spoiler. Ich hätte nicht gedacht, dass ich bei Deadpool weine. It happened. Ich habe auch bei Deadpool geweint. Ne? Am Ende, die Szene ist sehr emotional. Ja. Man muss ja nicht verraten, was passiert. Aber, denkst, <lacht> <lacht> ähm, aber ich fand es sehr, sehr emotional. Avengers? Hatte ich auch zwei, dreimal kleine Kugelchen im Auge. Oh, I don't feel so good. I don't feel so good. I don't feel so good war schon... Äh, ja, ja, hat und er sehr auch, gut gemacht. Und, ähm, und war sogar, kleiner Insider, war sogar improvisiert war Nicht mal im Skript. Wirklich? Hat er, haben sie ihm gesagt, stirb einfach so. Und er hat sowas gesagt. Er ist auch der Einzige, der was sagt. Mhm. Er ist auch, und das finde ich auch, es hat funktioniert. Er ist am emotionalsten gegangen von allen. Wenn wir die letzte Folge Lass Marien aufnehmen, lässt du mich dann auch so rausfaden. So mit I don't feel so good. Ich lasse dich niemals von mir weg. Mhm. Niemals. Und das lassen wir euch auch nicht. In dem Sinne, wenn euch die Folge gefallen hat. Ja, dann müsst ihr auf jeden Fall diese Folge liken. Ähm, dann abonniert unseren Kanal, das wäre super toll und ähm, schert doch mal die Folge ein bisschen rum. Was kann man noch machen? Die Glocke kann man aktivieren. Ähm, dann kriegt man immer Nachrichten, wann wir die Folgen denn gerade rausgehauen haben. Ne? Da muss man nicht erst suchen. Richtig. Genau. Und äh, niemals vergessen, wir haben euch unfassbar doll lieb. Wir sind froh, dass ihr noch da seid äh, und Total, ja. alles hier mit so einem kleinen Zwinkern alles, im Auge alles. sehen, weil wir das... Ernst mein. Ähm, in dem Sinne, sag deine Berühmten die letzten Worte, du hast keine, sag was. Ich muss sagen, ähm, Graf Zahl fällt unter die Kategorie Alles, was zählt. <lacht> sure. Shine on.